Das Darknet, Waffen, Drogen, Kopfgeldjäger und lustige Bildchen. Für sowas muss man anonym sein. Und dafür brauchen wir Thor. Nicht das! Tor. The Onion Router, ist ein Protokoll, das ursprünglich von der NSA entwickelt wurde. Um es einfach zu halten, denken wir uns mal kurz ein Beispiel aus. Also, stellt euch vor, ihr seid in Verbindung mit einem Netzwerkzugang ein Router oder sowas zum Beispiel. Und dieser gehört nicht euch, sondern euren Eltern, eurer Schule, eurem Chef, der Regierung und so weiter. Und ihr wollt euch mit einem Server verbinden, also beispielsweise eine Website, aber der Inhaber des Routers kann alles mitlesen, was da hin und her geschickt wird, weil das ja durch das lokale Netzwerk muss. Ähm, und das wollen wir ja nicht. Und darum verbindet das Tor-Protokoll euch zum Beispiel mit drei verschiedenen Tor-Nodes, also eine Art Zwischenserver. Wow. Wow. Wow. Fast alle Informationen, die zwischen diesen Tor-Nodes hin und her geschickt werden, sind verschlüsselt. Nur die Informationen, die die Tor-Nodes äh, brauchen, um die Informationen an die nächste weiterzuleiten, sind nicht verschlüsselt. Es gibt verschiedene Implementationen von Tor, zum Beispiel Betriebssysteme, einen offiziellen Browser und so weiter. Dieser offizielle Browser supportet auch fast jedes Betriebssystem außer IOS